Wir haben an der ZHW eine Nachhaltigkeitskommission, die selbst von Studierenden aufgebaut wurde. Die setzt sich für Nachhaltigkeitsthemen ein. Als Leiterin der Kommission ist mir das Thema natürlich speziell wichtig und wir sind immer auf der Suche nach engagierten Studierenden, die hier ZHW übergreifend auch mitmachen wollen, weil die Kommission setzt sich auch dafür ein, dass vor allem die Studierenden sich auch untereinander vernetzen, dass sich die Studierenden mit anderen Departementen austauschen können und von den verschiedenen Gegebenheiten profitieren können bzw. voneinander lernen ich interessiere mich schon länger für Nachhaltigkeitsthemen und im Rahmen vom Moduls an der ZHW, wo ich studiert habe, haben wir die Möglichkeit, einen Projektantrag einzureichen. Und ich sage mir, das war eine Kollegin und ich mir Wir dürfen bei dem Youth Change-Projekt mitmachen. Und insofern ist das Projekt dann auch so zum dritten entstanden. Unsere Motivation war sicher, um etwas gegen die Abfallthematik zu machen. Wir Schweizer produzieren am drittmeisten Abfall, hinter den USA und Dänemark. Und ähm, wir haben gefunden, im Hochschulalltag kann man da sich etwas dagegen machen, weil im Alltag können wir eigentlich auch recyceln und auch ähm, Kreislaufsystem nutzen und das ist äh, ein grundlegender Treiber. Gewesen. Als Nachhaltigkeitskommission wünschen wir uns, dass natürlich vermehrt immer mehr Studierende bei uns mitschaffen und Projekte zusammen angehen weil wir sind uns bewusst, dass Studierende einen Einfluss haben und sollten aber auch eine Verantwortung übernehmen. Und wir wünschen uns speziell von der ZHW, dass sie das Engagement auch anerkennt und insofern auch die Studierenden dabei unterstützen, dass sie hier aktiv werden können.